Scheiße! Ich möchte mich im Vorfeld entschuldigen für die Worte, die ich bei den Jumpscares erwähne oder sage. Bin deine Mutter! Scheiße! Eine, Eine Hurenfotze! Hurensohn! Fuck you! Zick dich, du Bastard! Es tut mir sehr leid. Ich möchte nicht ausfällig werden, aber meine Gefühle werden in solchen Zuständen einfach... Ja. Es geht nicht anders. Tut mir sehr leid, Leute. Tut mir sehr leid. Ah! Ah! deine Mutter! Scheiße! Ah! Schatze, die Fick dich! Es... Da! Oh! Ah. Ah. Scheiße! Oh. Finde Emma im Erdgeschoss. Das machen wir. Boom! Jesus, oh. Deine Hure, Alter! Ah. Fuck you! Fick dich, du dreckiger Bastard! Okay. Ah. This. Ah. ah! Ah! Fuck! Ah. Ah. Fuck deine ah. Mutter! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Scheiße! <laughs> Du dreckige! Ah ja ja ja. Oh. Fuck! Ah. Oh da ist Blut ah. Deine Mutter! Du hässliche Schlampe! Okay. Oh. Fick dich doch! Die haben echt Nerven, Alter. Okay. Ah! Scheiße! Ist das ein Ghost? Oder habe ich komplett meine my verletzt? Fick deine! Safe, safe. Aber zumindest ist glaube ich, mal. was. Ah! Scheiße! Fuck Ja, ja, aber Gott sei Dank. Ah! Deine Mutter, du SCHWÄNZE ah! Ah! Deine Mutter, du dreckiger Bastard, Alter! Kann ich nix aufmachen? AHHH! Ah!